Damit ein herzliches Willkommen zu The Witcher 3 Wild Hunt mit mir, dem HQ Das ist jetzt der dritte Teil. Wir waren in der Taverne mit Wesimir. Er hat sich den Arm aufgeritzt, warum auch immer er den Greifen so sehr gern, ne? So gern hat. Ich habe keine Ahnung, warum auch immer man sich von einem Greifen kratzen lässt. Das macht man eigentlich nicht, weil das nicht gut tut. Naja, egal. Wir sollen jetzt hier, wir sind in dieser Taverne angekommen. Wir wollten hier jetzt recht steht ja auch schon Frage Reisende nach Yennefer. Ich mache mal kurz das Mikro etwas. Ich hoffe, das geht so besser. Äh, ja, hier sind jetzt ganz viele Bauern. Wir versuchen einfach mal raus, etwas über Jennifer herauszufinden. Wir fangen einfach mal hier ganz vorne an. Hallo Leute. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Okay. Dialoge Axi. Bei Optionen, die mit einem, mit einem Dreieck, mit einem umgedrehten Dreieck markiert sind, setzt du das Axi-Zeichen ein, das andere beeinflusst und ihnen die, deinen Willen aufzwingt. Um besonders widerspenstige Personen zu verhexen, die Axi sonst möglicherweise widerstehen könnten, investiere in die Fähigkeit Täuschung im Charakterfenster. Das Ach so, das ist dieses Betäuben, was wir am Anfang mit mir gemacht haben, dieses, wo man nicht mehr klar denken kann oder wie. Das können wir jetzt anscheinend an denen anwenden, dass die mir wahrscheinlich mehr sagen, irgendwie sowas. Äh, Ich will nur reden, rede sofort oder verschwendende. Ja, wir, wir reden einfach mal normal, mal gucken, was dann passiert. Ich will nur reden. Bist du Taubstreuner? Hier redet niemand mit dir. Wenn du Gesellschaft suchst, dann steck deine räudige Schnauze in den Trog mit den Schweinen. <lacht> Dem Scheißgerl hast du es aber gezeigt, Mieszko. Okay, das ist nicht ganz nett. Wir versuchen es jetzt wirklich mal mit Aski. Mal gucken. Mal gucken. Ist das erste Mal. Kann schief gehen. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kabert Mieszkos Verstand! Mhm. Und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Alles klar, anscheinend ist sie hier dran vorbeigeritten. Wenn es das nicht reicht, dann probieren wir es wirklich nochmal bei anderen. Müssen wir anscheinend. Da gibt es... Nochmal, es gibt vier Farben. Vier was? Farben, Gruppen, Sorten. Wie Kreuz und Peak. Nur hat jede Farbe ihre eigenen Bildkarten. Außerdem gibt es Spezialkarten. Willst du nicht lieber Krieg spielen? Bis du das Spiel in meinen Kopf gekriegt hast, geht doch die Sonne auf. Warum der da hinten, guckt mich die ganze Zeit so an. Ja, hey, rede mit mir, ich bin die richtige Person. Nein, ich rede noch nicht mit dir, hier war gerade was. Äh, ne? Ich wollte zuhören, tut mir leid. Nein, okay. Wir reden jetzt direkt mal mit denen. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Gerald von Riva, ausgebildeter Hexe. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen. Nicht für Märchen. Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fließt wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde. Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Folianz stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts, sozusagen. Hm. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Okay, dann verabschieden wir uns mal. Ich muss los, bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch Was? ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht gewinnt? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Alles klar. Dialoge gewinnt. Durch Optionen, die mit Karten markiert sind, wird eine Gewinnpartie gestartet. Ganz im Ernst, wir probieren es mal aus. Ich habe schon davon gehört, ich habe auch schon Runden in echt gesehen. Also, was heißt denn echt? Ich, es gibt auf Twitch oder YouTube. Es gibt auf jeden Fall so ein Spiel, das nennt sich irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwas mit Quint halt, dieses Kartenspiel von Witcher 3. Wir probieren es mal aus. Hm, warum nicht? Wunderbar! Also, es funktioniert so. Alles klar, Quintetobel. Ja, ich will das Spiel. Willkommen bei Gwyn. Gwyn ist ein altes Kartenspiel der, Zwer der Zwerge, das den Zusammenstoß zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte. Du beginnst. Lege eine Karte ab und ziehe dafür eine neue. Zuerst siehst du 10 Karten, das, zuerst siehst du zehn Karten. Das ist in diesem Spiel deine Hand. Da Ziehst danach keine Karten mehr. Setzt die 10 Karten also klug ein. Stärke der Einheitskarten. Einheitenkarten. Dies ist eine Einheitenkarte. Die Zahl oben links zeigt ihre Stärke an. Wird die Karte auf dem Schlachtfeld platziert, wird dieser Wert der Gegenstand Gesamtstärke des Spielers hinzugefügt, der sie ausgespielt hat. Oh Gott, es gibt so viel! Dies ist das Kampfreihen-Symbol der Einheit. Das Symbol zeigt die Schlachtfeldreihe an, in der die Reihe gespielt werden kann. Nahkampf, Handkampf und Belagerung. Das ist Belagerung. Okay. Manche Einheiten haben Spezialfähigkeiten. Die Spezialfähigkeit des cat -Vanishen. Ja, das ist der. Ähm, Belagerungsexperten heißt Moralschub und gewährt allen Einheiten in der gleichen Reihe Plus 1 zur Stärke. Wetterkarten gehören zu den Sonderkarten. Sie reduzieren die Stärke aller Karten eines bestimmten Typs auf dem Schlachtfeld. Auch die deiner eigenen Karten. Okay. Zu Beginn des Spiels ziehst du bis zu, kannst du bis zu zwei Karten abwerfen und neu ziehen. Überspringen wir diesen Punkt fürs Erste und kommen direkt ins Spiel. Okay. Mal schauen. Hier siehst du das Schlachtfeld. Das ist deine Seite. Dies ist die Seite deines Gegners. Bei jeder Runde können die Spieler eine, eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren, Schlachtfeld platzieren oder passen. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Dieser Anführer bringt Spezialfähigkeit, eine Spezialfähigkeit mit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Du kannst die Spezialfähigkeit jederzeit einsetzen, indem du X drückst. Drücke Eingabe, um eine Karte aus deiner Hand auszuwählen. Drücke noch einmal Eingabe, um sie auf dem Schlachtfeld zu platzieren. Ich bin endlich am Zug, okay. Der sieht stark aus, ich mach das mal. Mal gucken. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Die Zahl links bei deinem Symbol zeigt die aktuelle Gesamtstärke deiner Einheiten. Die Zahl rechts zeigt die aktuelle Gesamtstärke der betreffenden Reihe. Beide Zahlen werden aktualisiert, wenn eine Karte gespielt wird. Am Ende der Runde gewinnt der Spieler der die höchst, mit der höchsten Gesamtstärke. Wenn du am Zug bist, kannst du passen, indem du Leertaste gedrückt hältst. Wenn du passt, kannst du in dieser Runde keine Karten mehr ausspielen. Dein Gegner kann weiterhin Karten ausspielen, bis er ebenfalls passt. Du solltest passen, wenn du zuversichtlich bist, mit den bereits ausgespielten Einheiten gewinnen zu können oder um den Gegner gewinnen zu lassen und deine Karten für die nächste Runde aufzubewahren. Eine Runde endet, wenn beide Spieler gepasst haben. Dann wird die, Ru dann wird die jeweilige Gesamtstärke ihrer Einheiten und damit der Rundensieger bestimmt. Alle Einheiten auf dem Schlachtfeld werden abgeräumt und die Gesamtstärke der Spieler wird auf 0 zurückgesetzt. Okay, okay. Feuer, Skorpion. Und dann mache ich mal... Was mache ich denn jetzt? Äh, ich habe halt keine Ahnung. Dann mache ich mal den hier, der sieht stark aus. Obwohl, nein, nein, nein. Dann mache ich jetzt mal was Schlechtes. Obwohl. Ach komm, ich mache einfach mal die starken Sachen oder ich habe keine Ahnung so ich bin immer noch auf 6 weißt du was ich habe viele von diesen hier von den Bogenschützen und er hat jetzt wahrscheinlich keinen Nebel mehr wenn das Nebel ist ich überspringe jetzt einfach mal weil er muss jetzt noch eine Karte legen damit er gewinnt und dann habe ich noch mal eine ganze So. Und jetzt habe ich starke Bogenschütze. Mal gucken. Mein Gegner ist am Zug. Okay. Vierer Bogenschütze. Okay. Dann komme ich mal mit. Hat gepasst. Ja, dann mache ich einfach mal das und gewinne die Runde oder nicht. Ja, ich habe die Runde gewonnen. Okay. Okay, und jetzt habe ich nochmal die ganzen starken Bogenschützen ich glaube eine Neuner. Beziehungsweise jetzt kann ich ja eh alles legen. Was macht der denn hier? Äh, enge Bindung. Lege diese Karte neben eine Karte mit demselben Namen um die Stärke... Okay, den habe ich aber nur einmal. Das bringt mir sehr wenig. Der hier hat Moralschub. Was ist das? Belagerungskarten und Nahkampfkarten. Okay, das heißt ich kann alle anderen einsetzen und diese hier hochhalten. Okay. Ja, ich mach mit. Ich kann eh alle Karten legen, mein Freund. Das ist die letzte Runde. Danach ist einer von uns tot. Was ist das denn? Ach so. Ja, dann lege ich direkt mal den hier, ja. Mal gucken, was du darauf zu antworten hast. Das ist nicht so ganz viel, ja. Dann leg ich mal den hier, dann habe ich hier eine 7er. Ja. Dann war 17. Ich glaube nicht, dass du das noch einholen kannst. Tut mir leid. Und das hier war der Nahkampf, genau. Das heißt, ich mache jetzt noch deine Nahkampf kaputt. Viel Spaß damit. Anwenden. So. Bis bei 8. Oh, gutes Wetter. Okay. Okay, okay. Weißt du was? Dann mache ich doch nochmal weiter. Hier. Eigentlich hätte ich den nicht gelegt, weil das locker gereicht hätte. Aber dann spiele ich den halt doch. Da bist du nicht mit ausgegangen, ne? Ja, ich würde sagen, ich habe gewonnen. Nette Runde, mein Freund, nette Runde. Beziehungsweise nettes Spiel, ich habe ja schon gewonnen, haha. Profi-Tipps, beziehungsweise gewonnen. Profi-Tipps. es ist keine Schande zu passen und den Gegner eine Runde gewinnen zu lassen. Manchmal ist es besser, die Karten für später aufzubewahren. Jeder Kartensatz hat außerdem eigene Helden. Helden sind hochwertige Karten, die gegen die, Effekti die, die, gegen die Effekte von Sonderkarten immun sind und das, und das Schlachtenglück wenden können. Schlachtenglück, okay. Sammle mehr mächtige Karten, indem du bestimmte Quests abschließt oder Karten bei Händlern erwirbst. Das ist ziemlich cool. Das heißt, ich kann einfach komplett Sie eigenes haben. Spiel spielen also hast ein in diesem Händchen Spiel. Für dieses Spiel. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie keins weiter. Ich denke dran. Danke. Das war nett, danke. Du hast eine neue Gewinnkarte erhalten. Um sie dir anzusehen, öffne das Spielmenü und gehe zum Kartensatzfenster. Das mache... Wie komme ich ins Spielmenü? Wie komme ich ins Spielmenü? Mit I. Genau. Ja. Ja, Reisetasche. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Darauf hatte ich jetzt keine ne Lust. Bitte, lass mich spielen. Wer? Nein. Ich will jetzt keine Tränke. Und mit R benutze ich sie. Okay, danke. Aber das wollte ich was anders machen. So, hier, Quest-Gegenstände. Das hier. Okay, das ließ ich nun wirklich nicht durch, weil das ist ein bisschen, ne? Aber okay, wir haben jetzt eine Kartenpackung gefunden. Die werde ich dann in einem anderen Teil verbraten, sonst werden wir die nämlich nie verwenden. Wir gehen es noch mal. Okay. wenn eine deiner Quest aktualisiert wird erscheint links auf dem Bildschirm eine entsprechende Mitteilung. Wenn du diese, wenn du die aktualisierte Quest derzeit nicht verfolgst, drücke F zu verfolgen. So, ich rede jetzt aber mal noch mit Gaunter Odwim. Odwim? mal gucken, was der zu sagen hat zu, zu Jennifer. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet zwei schnäpse der wird deine stimmung heben eigentlich trinke ich nicht mit fremden Komm, ich weiß dass dies ein übler ort ist du könntest der verdauung zuliebe ein gläschen trinken können wir zur sache kommen hast du sie gesehen oder nicht jennifer von wengerberg Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Gerald von Riva selbst. Den Schlechter von Blaviken. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können... Komm zum Punkt. Ein Nilfgardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht. Schwarz-Weiß, Stachelbeeren und... Äh, ja, ich weiß, äh, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und äh, ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten. Und du bist in der Nähe und kannst helfen. Okay. Und anscheinend soll ich immer noch. Es gibt jetzt nicht größere Probleme als diese Gewinnkartensatzpackung. Die ich unbedingt öffnen muss. Okay. Dann mache ich das Ganze kurz mal. Einen Moment. Ehe, wobei, ich glaube, das war mit der Rücktaste einfach oder so. Wobei, das war ja eh im Inventar. Und dann hier. Und dann... Bitte. Verstehe ich nicht. Lesen. Geh zum Kartensatzfenster Inventar Was für ein Kartensatzfenster Ich weiß nur mal gerade ernsthaft nicht, was gemeint ist Öffne das Spielmenü und geh zum Kartensatzfenster Was für ein Kartensatzfenster Meinen die das hier? Kann ja nicht sein. Nein, das machen wir auch irgendwann später. Bücher, nein. Was für ein Kartensatzfenster? Könntest du mir wenigstens erklären, wo ich das finde? Spiel bitte? Okay, das ignorieren wir mal. Ich hoffe mal, das ist ein Bug, weil ich habe keine Ahnung, wo ich das finde. Wir gehen jetzt einfach mal raus, weil wir müssen jetzt raus, um weiter mit der Quest zu machen. Das war dumm beschrieben, aber egal, das tue ich jetzt einfach. Oh, hallo. Kenne ich euch? Ausgetrunken! Mhm. Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht! Ihr holt besser noch ein bisschen Verstärkung. Drei von euch haben keine Chance gegen mich. Was? Ich könnte dich allein zerlegen. Wenn ich einen Sack über dem Kopf und die Hände in Fesseln hätte. Nein, eigentlich nicht mal dann. Chat, Lash, zurück. Dem Rumtreiber erteile ich eine Lehre. Mann gegen Mutant. Okay, da bin ich ein bisschen zu gespannt, ja? Mir. Wow, wow, wow. Krieg's aufs ja. Maul, Alter. Ja. So, komm her. Feich ich. Aus und gib dir eine rechte, Alter. So, komm her. Was willst du, hier? Willst du das gleiche? Bam, so, komm. Oh, bam. Gib's mir nicht aufs Maul. Willst du auch noch oder traust du dich nicht, Mann? Versteckst du lieber hinter meinem Pferd, ja, dass es dir eine Kopfnuss gibt. Götter. Hä? Ja. Und, bam. Auch wenn ich nach rechts... <lacht> ah. Okay. Uh, auch wenn ich nach rechts ausweise, gebe ich gebe ich, ich denn eine rechte. Ich gebe denn immer eine rechte. Das ist gut. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Weltkarte. Flieder und Stachelbeeren. Da ganz oben hin, okay. Da müssen wir aber ein bisschen langer reisen. Ich würde mal sagen, bis dahin gehe ich nochmal in die Taverne zurück, weil der eh die ganze... Plätze stelle ich da hin. So, egal. Ich geh nochmal in die Taverne. Spiel speichern. Dein Spielstand wird automatisch gespeichert, wenn du bestimmte Meilensteine. Meilensteine in der Geschichte erreichst. Denk jedoch dran, deine Fortschritte außerdem oft genug manuell zu speichern. Die Hexe Welt ist voller Raubtiere, blutiger Bestien, Banditen und sonstiger Gefahren. Danke, Spiel. Danke, dass du mir sagst, ich werde oft speichern. Äh, ich werde oft sterben und ich soll davor speichern, damit ich laden kann. Ich rede nämlich nochmal mit Was? Man hat ein Lager? Das ist, das ist cool. Du kannst Waffen, Rüstungen und Gerümpel zur Sicherheit in deinem Lager aufbewahren, wo sie nicht gestohlen oder, wo sie nicht gestohlen werden oder sonst viel verschwinden können. Können. Du kannst an verschiedenen Orten auf der Welt auf dein Lager zugreifen. Gegenstände, die du an einem Ort in dein Lager legst, sind auch an anderen Orten verfügbar. Orte, an denen du auf, ein, auf dein Lager zugreifen kannst, sind permanent auf der Karte eingetragen. Halte Ausschau, Ausschau nach dem Kart, nach dem Kistensymbol. So hieß das Wort einfach Ja, genau. Okay. Dann hätten wir das auch rausgefunden. Warte mal, weh sie mir. Was machst du denn hier noch? Jetzt bleibst du hier die Tage, oder was Und ich soll alleine aufs Kunde gehen? Ja? Was ist denn, Wolf? Mehr kann ich nicht sagen. Nicht, nö, du sollst mitkommen. Ruhe dich nicht aus, du Penner. Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Borune gejagt haben? Ja. Obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Dugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Alles klar. Okay, bis dann, Wesimir. Bis später, Wesimir. Okay, dann gucke ich auch mal, was die Dame im Shop hat. Dann hätte ich hier mit allen geredet, sofern ich weiß. Moin. Aber die Kerze mache ich aus. Ich, das, das muss... Die Katze gerade die Tür aufgemacht. Alles klar, und rechts im Fenster sehe ich nur, wie der Mann seine Beine spreizt. Alles klar, okay. Hallo, Frau, und erstmal. Puff... Hallo Frau. Brauchst du sonst noch was? Ja, mal gucken Hast du was interessantes unter der Theke? Kommt drauf an, was du suchst. Siehst dir an? Ähm, was ist... Das ist cool. Es gibt einfach Gewinnkarten. Das ist richtig cool. Ähm, das ist wirklich nett. Und sonst gibt's hier ganz viel Trinken und Alchemiezutaten. Die äh, werde ich wahrscheinlich später noch etwas drüber erfahren, weil jetzt habe ich keine Ahnung, wofür ich die brauche. Aber ich habe ja auch noch nicht viel gemacht, weil ich mir bis jetzt alles zuge... angehört habe. Lebt wohl. Und das dauert seine Zeit. Ich meine ja nur, ich habe jetzt über eine Stunde Spielzeit und bin immer noch in dieser Taverne. Obwohl das das einzige Ziel ist, was man, ne? Das erste Ziel am Anfang. Und wie hat sie gerade bitte schon ihren Besen gehalten? Spult nochmal fünf Sekunden zurück und guckt euch ihren Besen an. Das war gruselig. Okay, und damit... Ja, einen schönen Tag euch noch. Ich beende jetzt das Video. Wir sehen uns in zwei Tagen um 18 Uhr wie immer. Ciao, ciao.